Hallo alle zusammen, das ist Live German und ich bin die Dieter Heute habe ich für Sie ein paar Verben vorbereitet, welche Ihnen bei der Unfallbeschreibung helfen können. Sei das jetzt Verkehrsunfall, Sportunfall oder Arbeitsunfall. Unfallverben Purzeln Bedeutung Sich überschlagend hinfallen Beispiele Er putzelt aus dem Bett, sie ist vom Stuhl gepurzelt sich verrenken Bedeutung, durch eine übermäßige oder unglückliche Bewegung das Gelenk aus der normalen Lage bringen, drehen und dadurch das Gelenk verletzen. Beispiele Ich habe mir den Fuß verringt, sie hat ihm beim Nahkampf den Arm verringt. Verdrehen, Bedeutung, aus seiner natürlichen ursprünglichen Stellung zu weit herausdrehen. Beispiele Jemandem das Handgelenk verdrehen, ich habe mir den Fuß verdreht. Verstauchen Bedeutung Sich durch eine übermäßige oder unglückliche Bewegung, besonders bei einem Stoß oder Aufprall, das Gelenk verletzen. Beispiele Ich habe mir die Hand verstaucht. Ein verstauchter Knöchel. Stolpern über Akkusativ Bedeutung beim Gehen, Laufen, mit dem Fuß an ein Hindernis stoßen, dadurch den festen Halt verlieren und zu fallen drohen. Beispiele. Über eine Schwelle jemandes ausgestreckte Beine stolpern. Über seine eigenen Füße mit einem Fuß über den anderen stolpern. Mit etwas prallen gegen auf an Akkusativ. Bedeutung, unter lautem Geräusch heftig gegen auf an jemanden etwas auftreffen. Beispiele, im Dunkeln auf gegen jemanden prahlen mit dem Kopf gegen etwas prallen. Anprallen gegen an Akkusativ. Bedeutung, an oder gegen jemanden etwas prallen. Heftig anstoßen Beispiele Hart an gegen die Mauer anprallen Gegeneinander anprallen Zerquetschen Bedeutung Durch heftig einwirkenden Druck völlig zerdrücken Beispiele Der umstürzende Wagen zerquetschte ihm das Bein Sich den Finger in der Tür zerquetschen Aufhauen Bedeutung Aufschlagen Beispiele Ich habe mir den Kopf auf die Wand aufgehauen. Er hat sich den Arm aufgehauen. Aufschlagen Bedeutung Durch Aufprallen verletzen Beispiele Ich habe mir beim Sturz das Knie aufgeschlagen. Sicht-Dativ etwas brechen Bedeutung etwas hartes, sprödes durch starken Druck, durch Anwendung von Gewalt in zwei Stücke teilen, durchdrehen. Beispiele. Sich dativ den Arm, den Knöchel brechen. Sich beim Sturz das Genick brechen. Durch einen Genickbruch tödlich verunglücken. Zerkratzen. Bedeutung. Durch Kratzen verletzen. Beispiele. Dornen hatten ihre Beine zerkratzt. Er hat sich die Haut zerkratzt. Stürzen Bedeutung Aus mehr oder weniger großer Höhe je in die Tiefe fallen, mit Wucht hinfallen, zu Boden fallen. Beispiele Aus dem Fenster in die Tiefe stürzen. Er ist vom Dach Baugerüst gestürzt, heruntergestürzt. Er ist auf der Straße beim Rollschuhlaufen mit dem Fahrrad gestürzt. Einklemmen, Bedeutung, etwas jemanden zwischen oder in etwas geraten lassen und dadurch in der Bewegung Beweglichkeit hemmen und quetschen verletzen. Beispiele Ich habe mir den Daumen in der Tür eingeklemmt, der Fahrer war hinter dem Steuerrad eingeklemmt, Medizin, ein eingeklemmter Bruch. Sich stoßen, Bedeutung in einer schnellen Bewegung unbeabsichtigt mit einem Körperteil kurz und heftig auf jemanden etwas auftreffen, so dass es schmerzt. Beispiele Mit dem Fuß an einen Stein stoßen. Sich an der Tischkante stoßen. Ich habe mich am Kopf gestoßen. Ich habe mir im Dunkeln an der Tür den Kopf blutig gestoßen. Sich an der Stirn eine Beule stoßen. Sich die Stirn stoßen und eine Beule bekommen. Verletzen, Bedeutung, durch Stoß, Schlag, Fall oder ähnliches eine Stelle am, im Körper beschädigen. Beispiele, bei dem Unfall wurde er lebensgefährlich verletzt. Ich habe mich am Kopf verletzt. Ich habe mir das Bein verletzt. Kollidieren, Bedeutung, von Fahrzeugen zusammenstoßen. Beispiele, die Straßenbahnen kollidierten miteinander. Mehrere Fahrzeuge kollidierten miteinander in dichtem Nebel. Ausrutschen Bedeutung Durch Rutschen auf einer glatten Fläche oder ähnlichem das Gleichgewicht verlieren und hinfallen. Beispiele Er ist auf dem nassen Boden ausgerutscht. Bonus mit dem Fuß hängen bleiben, mit dem Fuß umknicken, in einen Auffahrunfall verwickelt sein, an einem Busfahrzeug erfasst sein.